Die Colonia Guell ist eine ehemalige Industriansiedlung in Santa Coloma de Cerve war 15 Kilometer von Barcelona entfernt Sie wurde nach ihrem Eigentümer Eusebi Güell benannt und umfasst neben den Fabrikgebäuden eine Siedlung für die Arbeiter und die bekannte Krypta von Antoni Gaudi. Die Kolonia wurde 1890 in Betrieb genommen in den Folgejahren erweitert und produzierte bis zu ihrer Schließung infolge einer Wirtschaftskrise 1973 Textilien, Sand und Kort. Sie liegt wie eine Reihe anderer vergleichbarer Kolonien am Fluss Lobregats. Diese nutzten den Fluss wegen seines starken Gefälles. Die guell kolonie hingegen nutzte von Beginn an Dampfmaschinen. Da diese Energie zuverlässiger bereitstellen konnten, wahrscheinlich baute da vorher Eine Fabrik in Sanz unmittelbar bei Barcelona besaß die Anlage dort. Die soziale Lage in Barcelona zu dieser Zeit angespannt war. Die gesamte Anlage umfasst etwa sechs Hasier vereinte nicht nur Wohn- und Arbeitsplatz an einem Ort, sondern sie stellte ihrer Arbeiterschaft auch Kultur- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten verfolgte Guell also ein fortschrittliches Konzept konkret, deutete dies, dass die Familien in relativ komfortablen Einfamilienhäusern wohnten, sie Zugang zur Schule hatten, eine Einkaufsgenossenschaft, eine günstige Versorgung garantierte ihnen, ein Theater zur Verfügung standärztliche ärztliche Versorgung sichergestellt war und sie Gelegenheit zur Erholung hatten. Architektonisch gehört die Colonia zum Modernisme einer katalanischen Spielart des in ganz Europa verbreiteten Jugendstils. dominiert ein schlichter und funktioneller Stilder geprägt ist von sichtbarem Backstein. Antoni Gaudi und Eusebi Guell besuchen die Colonia Guell. 1910. Nach Jahren des Verfalls hat man nun damit begonnen die Anlage wieder zu beleben, und touristisch auszubauen – einige Gebäude wurden von Firmen genutzt – gegenwärtig leben noch nahezu 800 Personen auf dem Gelände – das gesamte Ensemble steht seit 1990 unter Denkmalschutz. Säulen am Eingang zur Krypta Detail der Fenster der Krypta Das bekannteste Bauwerk der Kolonia Guell ist die Krypta von Gaudi. Riek Time ist gleich 0.4s größer als Goel, beauftragte ihn 1898 mit dem Bau einer Kirche. Nach einer langen Planungsphase begann der Bau zehn Jahre später. Das ehrgeizige Projekt sah eine Kirche mit einem unteren und einem oberen Kirchenschiff vor, gekrönt von mehreren seitlichen Türmen und einem 40 Meter hohen zentralen Kuppelgewölbe. Der ambitionierte Plan, der in vielerlei Hinsicht Elemente der berühmten Sagrada Familia vorwegnahm, wurde nie vollständig realisiert, fertiggestellt wurden wegen finanzieller Probleme. Die Familie Guell kündigte 1914 an, den Bau nicht weiter finanzieren zu wollen, lediglich das untere Kirchenschiff, das daraufhin, Krypta, genannt wurde, und die Portikus. Diese Gebäudeteile verraten schon durch ihre typische schräge Säulenform, ihre schrägen Mauern und eine reiche symbolische Ornamentik ihre Urheberschaft. Auch hier verwendete Gaudi sichtbaren Backstein der sich mit anderen Materialien, etwa Keramiken oder Naturstein, abwechselt. Gaudi beabsichtigte damit, die Farbigkeit der Landschaft in seinem Werk abzubilden. Obwohl sie unvollendet blieb, gilt die Kirche als ein Höhepunkt des Werkes von Gaudi. Hier brachte er zum ersten Mal alle architektonischen Elemente ein, die er später bei der Sagrada Familia einsetzte. So finden sich darin bereits die Kettenbögen, die das Lastenproblem vereinfachen, Erstmals in der Geschichte der Architektur wurden Flächen in der Form eines hyperbolischen Paraboloids ausgeführt. Diese Flächen wurden sowohl für die Außenmauern als auch für Wölbungen über dem Säulenvorbau verwendet. Das für die Kirche Colonia Guell konstruierte Schnurmodell ist ebenso wenig erhalten wie dasjenige der Sagrada Familia. 2005 wurden die Krypta und die Portikus zusammen mit anderen Werken Gaudis in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.